Bist du einsam und wünschst dir endlich den richtigen Partner? Musst du dich entscheiden, du weißt aber nicht wie? Kartenlegen hilft dir weiter. Wenn es wirklich wichtig ist, vertraue auf die Kartenleger mit Herz. Auch wenn es in deinem Leben immer nur regnet und du dauernd Pech hast, dann nimm es in die eigene Hand. Auch du hast das Recht, wieder glücklich zu sein. Also, klicke auf den Link unter dem Video. Jetzt gleich.